So, Hallo, willkommen zur nächsten Vorlesung Einführung in die Bewegungswissenschaft. Beim letzten Mal haben wir uns mit sportlichen Techniken beschäftigt, haben sie klassifiziert und sind auch darauf eingegangen, wie man Fehler im Bewegungsergebnis messen kann. Über die genauen Kriterien, wann denn eine Bewegung gut ist, haben wir uns noch nicht Unterhalten und da möchte ich in dieser Vorlesung drauf eingehen. Wenn man hier Dirk Nowitzki anguckt, dann ist ganz klar, Dirk Nowitzki hat eine Aufgabe, die er erfüllen muss. Er muss den Ball von der Freiwurflinie in den Korb befördern, ohne diese Linie zu übertreten. Die Bewegungen, die er dabei macht, sind ihm relativ freigestellt. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass es Bewegungsformen gibt, Aktionen gibt, die sich als relativ sinnvoll für die Bewältigung dieser Aufgabe herausgestellt haben. Das heißt, die Trainer haben schon durchaus eine Vorstellung davon, wie diese Bewegung aussehen sollte. Das heißt, es gibt eine ideale Bewegung in der bestimmten Situation. Wie kann man nun darauf kommen, dass eine Bewegung ideal ist? Dazu muss man bestimmte Kriterien berücksichtigen, auf die ich demnächst eingehen möchte. Zunächst einmal möchte ich euch aber definieren, was denn eine Bewegungsaufgabe ist. Eine Bewegungsaufgabe definiere ich wie folgt. Unter einer Bewegungsaufgabe verstehen wir im Rahmen einer funktionalen Betrachtungsweise sportlicher Bewegungen die Aufgabe, die sich Sportlerinnen und Sportlern stellt, wenn sie einen bestimmten Zweck durch die Ausführung einer sportlichen Bewegung erreichen wollen. Diese funktionale Betrachtungsweise, die nehme ich in der gesamten Vorlesung hier an und das macht auch Sinn für die Bewegungswissenschaft, dass man immer davon ausgeht, dass Bewegungen einen Zweck und eine Funktion haben. Und Bewegungen, die diesen Zweck und diese Funktion erfüllen, sind eben sinnvolle und gute Bewegungen. Beispiele für Bewegungsaufgaben sind zum Beispiel die, das Kugelstoßen oder das Rollstuhlsprinten oder der Stabhochsprung, das hat jeweils verschiedene Ziele. Zum Beispiel ist es beim Hammerwerfen so hatte ich Kugelstoßung gesagt. Beim Hammerwerfen ist es so, dass die Distanz möglichst maximiert werden soll, die dieser Hammer fliegt. Beim Sprinten ist es so, dass die Zeit möglichst minimiert werden soll, die man benötigt, um zum Ziel zu kommen. Und bei der Schwierigkeitsmaximierung ist es das Ziel möglichst schwierige Aufgabe zu bewältigen. Die Bewegungsausführungen selber sind dabei erstmal zweitrangig. Man kann zum Beispiel den Hammer beim Hammer werfen, den Ball, äh, die Kugel an der, an der Schnur in der Mitte fassen und dann versuchen, so weit wie möglich die, den Hammer zu schleudern. Man könnte auf dem Rollstuhl rückwärts fahren und würde trotzdem noch die Regeln erfüllen. Ähm, all dies ist aber keine sinnvolle, zweckmäßige und funktionale Lösung. Insbesondere bei Sportarten, deren Regelwerk großen Freiraum für mögliche Lösungen der jeweiligen Bewegungsaufgabe bietet, sollte die Bewegungsausführung funktional, zweckmäßig und zielorientiert sein. Daran kann man sozusagen eine gute Aufgabenlösung erkennen. Dabei gibt es verschiedene Einflussgrößen auf die sportlichen Bewegungsaufgaben, die ich jetzt im Einzelnen noch mal ein bisschen näher vorstellen möchte. Das sind zum einen die Ziele, die man verfolgt, die Regeln, unter denen die Aktion stattfindet, die Umwelt, in der man die Aktion macht, die Objekte, mit denen das geschieht, die Hilfsmittel, die man benutzen darf und der Sportler selber spielt natürlich eine große Rolle. Diese Einflussgrößen wurden schon 1979 von Ulrich Göhner in die Bewegungswissenschaft eingebracht und sie sind immer noch aktuell weil er sich da doch offensichtlich viele Gedanken gemacht hat und das im Prinzip komplett abgedeckt hat, was da an Einflussgrößen vorherrscht. Komme ich erstmal zu den Zielen. Es gibt verschiedene Arten von Zielen, die im sportlichen Wettkampf eine Rolle spielen. Da gibt es zunächst einmal ein Vergleichsziel. Das Vergleichsziel ist zum Beispiel die Platzierung im Wettkampf, zum Beispiel in der Leichtathletik, man vergleicht sich mit anderen Personen und man muss einfach ein bisschen schneller als die anderen Personen im Ziel gelandet sein oder man muss einfach die Kugel ein bisschen weiter gestoßen haben als die anderen Personen. Da kommen wir dann auch schon wieder zurück auf die vorhin dargestellten Ziele, die Distanzmaximierung oder Geschwindigkeitsminimierung. Beim 10.000 Meter Lauf zum Beispiel ist aber eben nicht die Geschwindigkeitsmaximierung oder die Zeitminimierung das eigentliche Ziel, sondern das eigentliche Ziel ist, vor den Gegnern ins Ziel zu kommen. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ich auch taktisch den Lauf ein bisschen verlangsame, auch wenn das mit der Zeitminimierung oder mit der Geschwindigkeitsmaximierung nichts zu tun hat, sondern das hat damit zu tun, dass ich am Ende mit dem Schlusssprint erster werden möchte. Wenn allerdings dann mein Ziel ist ein Weltrekord zu laufen, dann lohnt sich das überhaupt nicht die Verzögerungen da einzuführen, weil ich eben dann tatsächlich die Zeit minimieren muss. Dann gibt es noch Erreichungs- oder Bewältigungsziele. Da geht es darum, ein, eine schwierige Aufgabe zu bewältigen, wie zum Beispiel ein Boulder oder ein Lied beim Klettern. Es gibt Bewegerziele. Das sind Ziele, die die Person, die sich bewegt, selbst betrifft. Zum Beispiel, dass sie gesund leben möchte, gesünder werden möchte, zum Beispiel beim Bergwandern oder in der Rehabilitation. Es gibt Erhaltungsziele, zum Beispiel eine Menschenpyramide in der Akrobatik und Fertigkeitsziele, zum Beispiel den Felgumschwung beim Reck und last but not least ähm, Formziele, zum Beispiel die Gestaltung einer jazz dance vorführung Je nachdem, auf welche Ziele die Bewegungsaufgabe ausgerichtet ist, ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen für die Art und Weise ihrer Bewältigung. Wie eben schon dargestellt und jetzt nochmal wiederholt, wenn man als den Langlauf als Gesundheitsprävention macht, ist das natürlich was ganz anderes und erfordert auch andere Strategien und andere Bewegungs Formen als wenn ich im leichtathletischen Wettkampf möglichst erster werden möchte. Logischerweise spielen die Regeln auch eine ganz große Rolle, weil die Regeln im sportlichen Wettkampf nicht übertreten werden dürfen. Sie gestatten je nach Sportart einen mehr oder weniger großen Freiraum für die Bewegungsgestaltung und beschränken Bewegungsausführungen auf bestimmte Techniken. Zum Beispiel im Weitsprung, Hang- und Laufsprungtechnik, die erlaubt sind, und eine Salto-Sprungtechnik, die von der Leichtathletikkommission verboten wurde, aus gesundheitlichen Gründen. Obwohl man damit vielleicht sogar ein bisschen weiterkommen könnte. Und sie haben natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Lösung der jeweiligen Bewegungsaufgabe. Die Umwelt spielt natürlich auch eine besonders große Rolle. Sie ist zum Beispiel Voraussetzung für Ausführungen in bestimmten Sportarten, zum Beispiel Kanu-Rennsport oder Ski-Alpin und obwohl die Outdoor-Sportarten eher von der Umwelt betroffen sind, darf sie auch bei Indoor-Sportarten nicht vernachlässigt werden. Besonders im Leistungssport sprechen Schwimmer von schnellem und langsamem Wasser, Fechter von einer mehr oder weniger gut ausgeleuchteten Fechtbahn und müssen sich Turner immer wieder auf verschiedene Barren einstellen. Aber wie gesagt, es betrifft im höheren Maßen die Outdoor-Sportarten. Zum Beispiel wird die richtige Skitechnik maßgeblich davon beeinflusst, wie der Schnee beschaffen ist, ob es eben ein weicher, tiefer Schnee ist oder eine harte, eisige Piste, hat ganz erheblichen Einfluss darauf, welche Bewegungsformen funktional sind. Und es beeinflusst die Ausführung der sportlichen Aufgabe, zum Beispiel ein Platzregen beim Fußball oder ähm, Gegenwind im Radsport, da muss man sich eben andere Bewegungslösungen einfallen lassen. Okay, auch die Objekte, mit denen man Sport treibt, spielen eine wichtige Rolle. Das zu bewegende Objekt ähm, kann zum Beispiel spezifische Eigenschaften haben und daraus folgt, dass man einen Diskus ganz anders befördert als einen Speer und diesen auch wiederum ganz anders als einen Dartpfeil weil die Geräte eben spezifische Eigenschaften haben, die das eine funktional sein lässt und das andere nicht. Das zu bewegende Objekt kann auch zum Beispiel der Gegner sein, ähm, zum Beispiel beim Judo oder beim Tauziehen und der Sportler selbst kann das Objekt sein, zum Beispiel die Körperhöhe oder das Körpergewicht, was er mitbringt und es könnte sein, dass je nach Körperhöhe die eine oder die andere Technik funktional sein kann. Zum Beispiel ist es so, dass beim Blocksprung im Volleyball typischerweise die Hände hier, kann man das sehen, da die Hände so gehalten werden und dann springt man hoch und streckt sie übers Netz. Wenn man aber zu klein ist, so wie ich, dann würde es sich vielleicht doch lohnen, so eine Ausholbewegung zu machen und seitlich anzuspringen und dann hochzugehen und die Hände übers Netz zu strecken. Aber ähm, wie gesagt, Körperhöhe spielt also auch für eine funktionale Technik eine wichtige Rolle. Hilfsmittel, die ich verwenden kann, sind natürlich auch wichtig, um die Technik richtig durchzuführen. Zum Beispiel fahre ich mit Carving-Schienen ganz anders als mit den Pommes, mit denen man früher da so runtergefahren ist, hat großen Einfluss im Automobilrennsport, beim Segelfliegen, in den Wasserfahrsportarten und können auch Bewegungsaufgaben verändern, zum Beispiel die Bespannung des Schlägers im Tennis oder frisch geschliffene Kufen im Eisschnelllauf und sie können natürlich auch schützen vor Verletzungen, zum Beispiel der Ohrenschutz im Wasserball oder der Fahrradhelm und damit können sie eben auch die Technik, die zulässig ist oder die sinnvoll ist zum Erhalt der Gesundheit beeinflussen. Und zuletzt ist es natürlich noch der Sportler oder die Sportlerin, die beeinflusst, welche welche Lösung der Bewegungsaufgabe sinnvoll ist oder nicht. Das sind also psychische und physische Voraussetzungen, zum Beispiel eine Behinderung oder ein, das Körpergewicht oder auch die Mentalität, die man mitbringt. Und die Interaktion mit den Teamkameraden und den Kontrahenten spielt auch eine große Rolle. Ja, Als Fazit haben wir hier die sechs Größen, die beeinflussen, wann denn eine Bewegung, eine funktionale und zweckorientierte Lösung einer Bewegungsaufgabe ist. Und anhand dieser Kriterien müssen wir Bewegungen beurteilen und wie das geschieht, dazu komme ich in, der nächsten, in dem nächsten Vorlesungsschnipsel.